Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ähm, Teilhabe. Also die Vorteile, die, die ich damit verbinde, ist ähm, das, was ich eben auch schon gesagt habe, was es für mich bedeutet, nämlich, dass man mehr Transparenz schaffen kann, dass man äh, zeigen kann, beispielsweise im rechtswissenschaftlichen Bereich, ähm, einmal auf der Ebene der Justiz, was machen die Gerichte zum einen, indem wir beispielsweise Gerichtsentscheidungen ähm, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und im rechtswissenschaftlichen Bereich auch, ja womit befasst sich eigentlich die Rechtswissenschaft? Gerade im rechtswissenschaftlichen Bereich wird man ja häufig daran gemessen, wie man publiziert. Und häufig wird dann natürlich in Verlagen publiziert. Da steht es gar nicht unbedingt zur Debatte, als Open Access zu publizieren. Was... Ähm, was ich eben auch schon angedeutet habe, in anderen Wissenschaften ja komplett anders ist, ja, dass da viel Open Access ist. Und ähm, ich denke, dass ein Vorteil für die Rechtswissenschaft ist äh, der Austausch, dass man sich beispielsweise länderübergreifend mit äh, den Rechtswissenschaften in anderen Ländern sehr gut austauschen kann, dass man dadurch ähm, ja, Rechtstheorien weiterentwickeln kann, einfach, einfach wirklich einen sehr, sehr viel breiteren Austausch haben kann, als es bislang der Fall ist. Und ähm, wie gesagt, auch ähm, vielleicht daran zu arbeiten, äh, die Wissenschaftskommunikation zu verbessern, dass man auch äh, der breiten äh, Öffentlichkeit zeigt, was gerade für Diskussionen im rechtswissenschaftlichen Bereich ähm, thematisiert werden, weil wir sehen ja auch gerade, wie wichtig Wissenschaft in der jetzigen Zeit ist. Finde ich eine richtig tolle Frage und habe mich über die Frage auch wirklich richtig gefreut, ähm, weil ähm, als ich promoviert habe, stellte sich für mich ja halt die Frage, ja wie veröffentliche ich denn eigentlich? Ne? Ähm, eben diese Frage, veröffentliche ich beim Verlag oder ähm, nicht? Und mir war eben natürlich auch aufgrund ähm, äh, mein, ja, meiner äh, Motivation bei Open Legal ähm, wichtig, als Open Access zu veröffentlichen, dass jeder meine Dissertation lesen kann um dem Diskurs ausgesetzt zu sein, um ähm, äh, sich äh, beflügeln zu lassen, von anderen Auffassungen beispielsweise, um auch kritisiert zu werden. Ähm, ja, ja, warum wird so wenig äh, Open Access in den Rechtswissenschaften publiziert? Ich denke, dass die Rechtswissenschaften, ohne das ähm, ja, negativ zu meinen, noch ein sehr konservativer Bereich ist, der sich noch nicht so sehr mit dem Thema Open Access und dem Mehrwert der Open Access schaffen kann beschäftigt hat. Man sieht langsam eine Entwicklung bei den Verlagen, dass sie sich mit Open Access auseinandersetzen und das auch anbieten, beispielsweise beim wissenschaftlichen Publizieren von Dissertationen, dass es auch immer noch die Möglichkeit gibt, Open Access zu publizieren. Ein Grund, warum das nicht so gemacht wird, denke ich, ist immer noch, dass es immer auch wichtig ist, gerade beim Publizieren beispielsweise von Dissertationen oder Aufsätzen, wo publiziert wird, bei welchem Verlag. Das zeigt dann den Wert, den beispielsweise eine Dissertation hat. Aber ich denke, den eigentlichen Wert, den eine Dissertation oder ein wissenschaftlicher Beitrag ja leisten kann, ist, dass er so vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt wird, wie es nur geht, damit das weiterentwickelt werden kann. Und ich würde mir wünschen, dass mehr an den Universitäten das Thema Open Access thematisiert wird. Ähm, bei der Frage, ja, wie publiziere ich denn jetzt eigentlich? Ohne, dass das immer den äh, Beigeschmack hat, äh, dass das nichts wert ist, wenn man Open Access publiziert.